Willkommen zu The Outtakers und heute habe ich einen Gast, der mir sehr wichtig ist, die hochverehrte Eva Habermann. Herzlich yeah, willkommen. Hier zu sein. <lacht> ja, ähm, The Outtakers ist ja äh, einfach eine Abfolge von ähm, Zungenbrechern. Ne? Fisch als Fritze, Fischfrischbrecher, hat jeder schon mal irgendwie gehört. Yeah. Und äh, wir hatten sehr viel Spaß schon hier gehabt mit meinem Team und haben gesagt, das, das weiten wir mal aus. Wir wollen ja Spaß haben dazu und haben uns das ausgedacht. Wir haben hier einen Haufen Kärtchen. Ja. Auf der Rückseite sind halt eben sogenannte Zungenbrecher. Ja. Und äh, abwechselweise äh, ziehen wir eine Karte, lesen sie kurz vor und okay. der andere oder die andere muss dann das Ganze möglichst fehlerfrei wiederholen. Wird nicht hinhauen, aber genau darum geht es. Achso, ja da auch. muss man sich aber auch gleichzeitig noch den Text merken. Das ist gar nicht so mhm, einfach. Genau. Na gut. Genau. Und ich hoffe darauf, dass du dich so richtig schön verhaspelst. Na ja, schön. <lacht> Magst du anfangen? Äh, ja. Okay. Dann musst ja du quasi dann. Also, dann ah, fange ich einfach mal an, damit du schon mal ein bisschen okay. in Stimmung kommst. <lacht> Gut. Oh, oh. Wir haben jetzt hier einmal den Ludwig Lackmann. Nein, den Ludwig Leckermann aus Nack am Leck. Leckt leckere Lollis. Äh, die Sendung ist schon jugendfrei, oder? So ab 16? Oder ja, nicht? ich weiß ja nicht. Okay, ja. Kommt, kommt hey, darauf was... an, welchen Blick du dabei hast. Also. Okay, ich denke jetzt ganz harmlos. <lacht> Ludwig Leckermann aus Nack am Leck leckt leckere Lollis. <lacht> das klingt immer, noch, mal. Es klingt immer noch irgendwie zweitens. Das heute. ist irgendwie so ein bisschen. Na ja, gut, okay. Ich versuch's mal. Ja. Ludwig Leckermann leckt. Nein, Ludwig Leckermann aus Nack am Leck leckt leckere Lollis. Genau. Ich glaube, das Komm war noch mal schneller. Das war jetzt noch jugendfrei. Das geht schneller ne? noch. Okay, ich versuche es mal nicht jugendfrei. Ähm, Ludwig Leckermann leckt... Nein, nein, nein. Das Leck kommt aus leckt Nein, du aus so nackt. Schon... Ich, ich, Nack. ich denke immer an Nackt. Ja, mal ja, mal. ich denke auch immer an Nackt okay, dabei, äh, aber wir denken jetzt ganz harmlos. Wir denken jetzt ganz harmlos. Der kommt aus Lack. Äh, nein, der kommt aus Nack am Leck. <lacht> der kommt aus Nack am okay. Leck. Okay. Ludwig Leckermann aus Nack am Leck leckt leckere Lollis. Nochmal. Ludwig Leckermann aus Nack am Leck leckt leckere Lollis. Ach, geht doch. Ja, sorry. sehr gut. Ach, das Peanuts. geht das prima. Jetzt bin <lacht> ich dran. Jetzt du. Willst du deinen aussuchen? Ja, ich weiß es nicht. Ähm, nee, such du einen aus, sonst okay, denken die, das ist hier na. gefälscht. Okay. <lacht> der ist ganz kurz. Wenn der Benz bremst, brennt das Benz-Bremslicht. Aha. Er ja, sollte es, außer das Auto ist kaputt. Ich hoffe, ja. Wenn der Benz bremst, brennt das Benz-Bremslicht. Wenn der Benz bremst, brennt das Brems... Nein! Bremst? Nein, bitte, bitte, bitte. bitte. Das war doch eigentlich gerade schon ganz gut. Ich wollte nur dann angeben. Sobald ich angeben will, geht alles sehr viel schlechter. Okay, also, wenn der Benz bremst, brennt das Benz... Okay, nochmal. Es ist wirklich, man muss sich darauf konzentrieren. Ich muss mir einfach nur vorstellen. Das mache ich auch immer so, wenn ich schwierige Texte habe. Immer vorstellen. Also, wenn der Benz bremst, brennt das... Bre also jetzt geht gar nicht mehr so ein Scheiß, Wahnsinn. Nochmal, wenn der Be wenn der bremst, also, wenn der Benz ja, wenn, bremst. wenn das Ding bremst, dann brennt halt irgend Bremslicht. Das ist Nein, eine wenn der Benz bremst, brennt das Benz Bremslicht. Ja, geht doch. Wenn der Benz bremst, dann brennt das Benz Bremslicht. Ja, ist doch gar nicht so schwierig. Ja, Genau, genau. Wenn der Benz bremst, dann brennt das Benz Bremslicht. Tadellos. Ja, so geht's doch. Du bist dran. Genau, warte mal sehen, mal. ob ich das auch nochmal kann. Okay. Ah. Oma kocht Opa Kohl. Opa kocht Oma Kohl. Doch Opa kocht Oma Rosenkohl. Oma dagegen kocht Opa Rotkohl. Rosenkohl, Rotkohl. Ja, das okay. war eine sehr pupsige Nacht. Puff. Opa, nee, Oma, Oma, also Oma, Oma kocht, kocht Opa Kohl. Ja. Opa kocht Oma Kohl. Aber doch, ja. doch. Opa kocht Oma Rosenkohl und Oma kocht Opa Rotkohl. Genau. Okay. Ähm, Oma kocht. Nee, ja, genau. Doch Oma kocht Opa Kohl. Opa kocht Oma Kohl. Doch Oma kocht Opa Rosenkohl und Opa kocht Oma Rotkohl. Ha! Ja, also einmal ja. verdreht, aber ist ja egal, wer okay. es ist, was ist oder wer das macht oder so, ist ja wurscht. Okay, dann ziehe ich jetzt, ich nehme den ganz untersten. Mal gucken. Ja, alles klar. Oh, politisch. Politisch? Ja. Äh, Annegret Kramp-Karrenbauer baut äh. Kraut im Kräutergarten an. Was für ein Kraut? Schwarzkraut. Ja, das ist aber harmlos. Ich denke schon wieder anders. Ist das nicht das Ding, was man anzündet? Ach, du meinst. Ja, hm. genau. Das macht die nämlich so zum Chillen dann irgendwie. Okay, nein. Ja, aber ein bisschen chillen können sie schon halt immer da Ja, Truppe, Genau, ne? so genau. Ah. Annegret Kramp-Karrenbauer baut Kraut im Kräutergarten an. Genau. Ist das so? Annegret Kramp-Karrenbauer baut Kraut im Kräutergarten an. Ja. Annegret Kramp-Karrenbauer baut Kraut im Kräutergarten an. Das ist jetzt gerade so vor, wie <lacht> ja, Und dann bei der Bundeswehr-Tagung. Ja. <lacht> hey, ja. Komm, Alles wir kurz. machen gleich noch rein. Rein. Ja, genau. einen. Der war jetzt ein bisschen leicht für uh, mich. Okay, ja, der, der ist eine Hausnummer höher. Ja. Ähm, der plappernde Kaplan-Klapp plant ein klappbares Pappplakat. Das sind echt vier Pins. Was ist denn überhaupt ein klappbares Pappplakat? Na ja, das ist Armin Laschet, weil er sich zur Wahl gestellt hat. Ach die so, Dinger man, die am so, so, aber man muss es ja klappen, also sozusagen auf Holz. Ja, damit sie ins und Auto Ding. passen, ah, ja. klappt ach man so. die zusammen, klappt Aha. die auf an Laternenfall. Also ach, die sind jetzt weg, aber ist egal. Ja ja, ich weiß, ja genau. Armin, wir haben dich Der lieb. plappernde Kaplan. Klapp. Ah ja, ah, verstehe. Der plappernde Kaplan klapp. Plant? Ah, er ja, plant, er plant das alles erst, okay. Der plappernde Kaplan Klapp plant ein klappbares? Ein plant Platt. ein klappbares Pappplakat. Okay, nochmal. Der plappernde Kaplan Klapp plant ein Pappbares Pappbares Klapppapat. Ja, Papp -Papp -Papp -Papp -Papp -Papp -Papp. <lacht> also, dieser Kaplan, okay, man kann es ja auch leichter sagen. Nein. Der plappernde <lacht> Klapp. Klappern. Der, oh, Klapp, der, der klappernde von, Paplan. Ja, so, nee, genau. Pavian. Nein. Das. Der klappernde Kaplan. Nein! Der plappernde Kaplan Klapp plant ein klappbares Pappplakat. Pappplakat, genau. genau. Der klappernde Kaplan. Nein, der klappt hat ja nicht, außer er ist schon ein bisschen älter. Der plappernde Kaplan Klapp plant ein Papp. <lacht> noch einmal. Der klappernde. <lacht> Hilfe! Der plappernde Kaplan Klapp plant ein klappbares Pappplakat. Hervorragend, ich könnte es kaum schlechter. Ja, <lacht> na gut, jetzt bist du nochmal dran. Jetzt muss ich nochmal. Okay, na ja, warte mal, das ist irgendwie total dämlich der Spruch. Ah ja, okay. ein zischend heißes oh. chinesisches Tässchen Tee steht auf einem chinesischen Tischchen. Oh warte, ein zischend, ein zischend heißes Tässchen Tee. Nein, ein zischend heißes chinesisches Ach, Tässchen Tee. Ein zischend heißes, heißes, ja. ein zischend heißes chinesisches tes, tes, Tässchen. Ein, ein zischend heißes chinesisches Tässchen Tee steht auf einem, auf einem wenn chinesischen, der was, auf einem chinesischen Tischchen... Ja. Ein zischend heißes chinesisches Tässchen Tee steht auf einem chinesischen Tischchen... Ja, oh, Ja, sehr Kleinkram. gut, das ist doch toll. Kleinkram. Ja. Gib, mir bitte das Tischchen auf nee. gib mir bitte das Täschchen auf dem Tischchen, das mit den Rüschen. Gib, gib, gib mir bitte das Täschchen, das Täschchen auf, dem Tischchen auf, dem Tischchen. auf dem Tischchen, das mit den Rüschen. Sag mal. Gib mir bitte das Täschchen auf dem Tischchen mit den Rüschen. Genau. Jetzt gib mir oh. doch mal bitte das Täschchen auf dem Tischchen, das mit den Rüschen. <lacht> Das ist auch ein Sprechvers. Ja, das muss man üben halt immer. Ja, so, okay. ja gib ich mir mal, noch komm. mache komm, einmal noch. Genau, ne? einmal. Peter packt pausenlos prima Picknickpakete für das Picknick von Nick und Paula. Peter packt pausenlos, prima. Picknickpakete Picknick für das Picknick von Nick und Paula. Ja. Peter packt pausenlos prima Picknickpakete für das Picknick von Nick und Paula. Ja, der, war einfach, der ist auch nicht ne? schwierig. Komm, nee, gib mir noch einen. Das ist, das ist so. Gib mir noch einen. Uh, ja, mal gucken. Jetzt bin ich gespannt. 20 zerquetschte Zwetschgen und 20, zerquetsch und 20 zerquetschte Zwetschgen sind 40 zerquetschte Zwetschgen. Soll ich das so sagen, wie du es gesagt hast? Versuch nee, es versuch's so? mal richtig. <lacht> okay, also ich mache es jetzt wieder so, ich visualisiere das einfach. 20 zerquetschte Zwetschgen und 20 zerquetschte Zwetschgen sind 40 zerquetschte. Selbst wenn man es visualisiert, geht es nicht. Ich, mal. Ich, im kann noch, noch ich kann gar nicht mehr sprechen, mein Zunge ist schon so verknotet. <lacht> also, 20 zerquetschte Zwetschgen und 20 zerquetschte Zwetschgen sind 40 zerquetschte. Weißt du, es liegt an diesem 40, was auf einmal reinkommt. Mal. Du musst was trinken. <lacht> Nein, 20 zerquetschte, 20 zerquetschte Zwetschgen und 20 zerquetschte Zwetschgen sind 40 zerquetschte Zwetschgen. Ja, es Toll. klingt immer so einfach, aber ist es ist gar nicht ist, so ja, einfach. Also ich habe noch einen hab... kleinen für dich, oh, oh. den kann ich auch auswendig, oh, oh. aus dem Sprechunterricht natürlich. Also, der Potsdamer Postkutscher putzt den Potsdamer Postkutschkasten. Den Cottbusser Postkutschkasten putzt der Cottbusser Postkutscher. Also einmal ist der Uff. Postkutscher aus Potsdam Werk und, und einmal der, der aus Cottbus. Okay, der Potsdamer Postkutscher putzt den Potsdamer Postkutschkasten. Post Kasten. Der Potsdamer Postkutscher putzt den Potsdamer Postkutschkasten. Kot den Kottbusser Post. -Kutsch? Ach so, den Kottbusser Kotzposten. Kotz den Kotzposten. Der, Kotz der wird gar nicht mehr geputzt. Der Ko den, Der Kottbusser Kott Postkutscher putzt den Kottbusser Postkutschkasten. Post. Ja, du hast, jetzt, du hast dich ein bisschen da reingelegt, weil du hast ich, eine Sache umgedreht. Ich, also, okay, nochmal. Der, der Post. Der Post nein, der, ich der sag's Potsdamer, einmal vor noch. Ja. Der Potsdamer Postkutscher putzt den Potsdamer Postkutschkasten. Soweit klar. Den Cottbusser Postkutschkasten putzt der Cottbusser Postkutscher. Der, Post, der Potsdamer Postkutscher putzt den Potsdamer Postkutschkasten. Den Cottbusser? <lacht> <lacht> was putzt der Idiot da, der Ja, ich Pot weiß, man fragt sich denn man fängt an, was putzt, der, der Kennen, man fängt, das, was putzt ja. denn der diesen blöden Postkutschkasten? Also, was, was, was hat er denn in Potsdam geputzt? Ja genau, warum putzt der, der putzt er überhaupt? Der, der, der, den Cottbusser Postkutschkasten Post putzt der Cottbusser Postkutscher. Genau, ha. sehr gut, so läuft das der Weg. Mein Gott. Meine Fresse. Den Rest wollen wir gar nicht mehr. Genau. Ich möchte reicht. noch einen zum Besten geben. Ich hoffe, aber den habe ich wirklich geübt. Eine dicke Dame wollte durch den dicken Dreck. Da fragte die dicke Dame. Also, eine dicke Dame wollte durch den dicken Dreck. Da fragte die dicke Dame den dicken Diener, ob der dicke Diener die dicke Dame durch den dicken Dreck trägt. Da trug der dicke Diener die dicke Dame durch den dicken Dreck. Da dankte die dicke Dame dem dicken Diener, dass der dicke Diener die dicke Dame durch den dicken Dreck trug. Geil. Da haben wir Meinen Respekt. Dankeschön. Eva, es war mir eine Ehre und eine ganz große Freude, dich hier zu haben. Ähm, ich spende ja immer 100 Euro an äh, Leute, Bedürftige, Familien. Hast du jemanden, den du das Gutes tun möchtest? Ähm, ja, auf jeden Fall. Ich kenne einen Verein, der auch ganz toll ist. Da mache ich auch selber bei Aktionen mit. Also ich moderiere zum Beispiel teilweise so Tombola-Abende, der heißt Stiftung Kinderjahre, der ist in Hamburg und die kümmern sich um sozial benachteiligte Kinder. Weil wir denken ja oft immer in Deutschland, ja, alle, allen geht's gut, aber das sind zum Beispiel Kinder, die haben dann keine vernünftigen Schuhe, um im Winter zur Schule zu gehen. Also denen fehlen einfach Winterstiefel und gehen sonst in Turnschuhen raus. Also es gibt da wirklich Bedarf. Oder wenn ein Kind aus einer ärmeren Familie halt wirklich begabt ist, dann dann bieten die Kurse an, wo man Geige spielen lernen kann. Mhm. Und das ist wirklich eine sehr schöne Sache und die begleite ich schon seit 15 Jahren. Also mhm. die sind echt toll und denen spende ich sehr gerne 100 Euro. <lacht> okay, ja unfassbar, dass Kinder Schuhe brauchen oder Musikinstrumente. Ne? Ja. Noch ganz herzlichen Dank, dass du da gewesen bist. Das war die Outtakers für diese Woche. Mein Gast war die wunderbare Eva Habermann. Und nicht vergessen, abonnier die, die Scheiße. Scheiße.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 Leckt, nein, Ludwig Leckermann aus Nack am Leck, leckt leckere Lollis. Genau, ich glaube das war noch mal schneller. Das war jetzt noch Das geht schneller ja? noch. Okay, ich versuche es mal, nicht jugendfrei. Ähm, Ludwig Leckermann leckt. Nein, nein, nein, das leckt das so Aus Nackt, schon. Ich, aus Nack. Ich, ich denke immer an Nackt. Und ja, an. ja, ich denke auch immer an Nackt okay, dabei, ähm, aber wir denken jetzt ganz harmlos. Wir denken jetzt ganz harmlos. Der kommt aus Lack, äh, nein, der kommt aus Nack am Leck. <lacht>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 Annegret Kramp-Karrenbauer baut Kraut im Kräutergarten an. Ja. Annegret Kramp-Karrenbauer baut Kraut im Kräutergarten an. Ich habe jetzt gerade so vor, wie sie <lacht> ja, <wieso? lacht> Und dann bei der Bundeswehr-Tagung ja. oh, Leute, ja. Komm, alles Quatsch. Komm, wir machen gleich ich noch einen. Noch, genau. Einen Der war jetzt ein bisschen leicht für uh, okay. mich. Okay, ja, der, der ist eine Hausnummer höher. Ja. Ähm, der plappernde Kaplan-Klapp plant ein klappbares Pappplakat.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 Plant? Ah, ja, plant. Er plant das alles erst. Okay. Der plappernde Kaplan Klapp plant ein... Klappbares? Ein... Pop. plant ein klappbares Papplakat. Okay, nochmal. Der plappernde Kaplan Klapp plant ein pappbares Pappbares Klapppapat. Ja, ein pap, man pap, pap, Also dieser Kaplan. Okay, man kann es ja auch leichter sagen. Nein. Der plappernde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 Also, einmal ist der uh, Postkutscher aus Potsdam Werk und, und einmal der, der aus Cottbus. Okay, der Potsdamer Postkutscher putzt den Potsdamer Postkutschkasten. Post der Potsdamer Postkutscher putzt den Potsdamer Postkutschkasten. Den Cottbuser Postkutschkasten? Achso, den Cottbuser Ko Kotz. Posten. Den der Kotzposten Der genau. wird gar nicht mehr geputzt. Der, Ko den, der Kotz. Der Postkutscher putzt den Post Postkasten. Ja, du hast, jetzt, du hast dich ein bisschen da reingelegt, weil du hast ich, eine Sache umgedreht. Okay, mal Der Ich sag's Potsdamer. einmal vor noch. Ja. Der Potsdamer Postkutscher putzt den Potsdamer Postkutschkasten. Soweit klar den Cottbuser Postkutschkasten putzt der Cottbuser Postkutscher. Der Post der Potsdamer Postkutscher putzt den Potsdamer Postkutschkasten, den Cottbuser <lacht> <lacht> was putzt der Idiot da? Der ja, ich Pot weiß. Man fragt sich denn man fängt an, man was putzt, der der an, was putzt ja, denn der diesen blöden Postkutschkasten? Also, was, was hat er denn in Potsdam geputzt? Ja, genau. Warum der putzt, putzt er überhaupt? Der, der, der, der, der, den Cottbuser Postkutschkasten Post Post putzt der Cottbuser Postkutscher. Genau. Ha, Sehr gut. So läuft das nervig. Mein Gott.